Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir aus dem evangelischen Gesangbuch einen Kanon Nummer 2. Er ist die rechte Freudensonne und ich freue mich, dass der Magdeburger Kantatenchor den Kanon mit mir singt und unter Leitung von Tobias Börm rechte mit, mit sich lauter Freude den Lob sei Gott ist die rechte Freude des Tanzes die